Im in in to März 2017 äh, wurde ja das Gesetz gültig, dass Cannabis als Medizin für jedermann verschreibbar ist, von allen Ärzten, außer ähm, Zahnärzte und Tierärzte. Das sind die einzigen, die es nicht dürfen. Alle anderen dürfen es. Jetzt ist es so, dass natürlich das, äh, der Stichtag für alle, trotz alledem, dass alle eigentlich vorher schon wussten, es wird passieren, in ein Loch gefallen sind. Ja? Äh, klar war, dass diejenigen, die Ausnahmegenehmigung hatten, also Erlaubnis hatten zum Besitz, so wie ich und noch viele andere, ähm, gleich zum Arzt rennen werden und äh, Kostenzusage beantragen. Sind natürlich erstmal alle abgelehnt worden oder der Großteil von uns. Weil die sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, wenn, die, wenn dann am Anfang welche kommen, sind da die Süchtigen. <lacht> wahrscheinlich haben sie so gedacht. Ne? Irgendwie muss man sich ja entschuldigen, dass man so ein Schwein ist und Menschen leiden lässt. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt ist das so gewesen, weil es sich ja schon die ganze Zeit auch immer aktiver in der Ortsgruppe vom Deutschen Handverband Berlin. Und wir saßen halt da im März in unserer, nein, ja doch, im März war das, so, saßen, ja, März, ja, März, saßen wir da in unserer Meeting und haben überlegt oder haben zugehört, da hat gerade einer seinen Vortrag gehalten über Statistiken und so, Zahlenzeug, und ganz trocken und, und ich habe es überlegt die ganze Zeit im Hinterstübchen wie könnte man denn noch mehr Leute zur Ortsgruppe holen oder zu, dazu bringen, dass sie aktiv werden. Was kann man denn machen? Herr? <lacht> und da ist mir eingefallen, als damals der Schengen-Raum eingeführt worden ist, hat ein Jahr vorher schon der Zoll nicht mehr wirklich kontrolliert zwischen Holland und Deutschland. Ich bin da ja da immer hin und her gefahren und habe da ja einmal in der Woche ein Kilo Arsch geholt. Also von daher wusste ich, dass sie dann sich alle schon wieder neu orientieren und ein bisschen Sachen laufen lassen. Und da habe ich gesagt, hey, naiv wie ich bin, machen wir doch einen medizinischen Smoking. Ruf mal dazu auf, dass sich Leute, die Cannabis als Medizin nutzen, am Görlitzer Park treffen, am 20.04. und da um 16.20 Uhr ihre Medizingemeinschaft einnehmen. Und dann war man schon klar, dass nicht so viele Leute sein können, die zu diesem Zeitpunkt äh, was verschrieben kriegen. Deswegen haben wir auch noch dazu aufgerufen, sich solidarisch zu zeigen, weil in Berlin ist das so, wenn man erwachsen ist, bis zu 10 Gramm, wenn man bei sich hat und wird kontrolliert und es wird einem weggenommen, dann wird es eingestellt. Ja? Zwischen 10 und 15 Gramm kann es eingestellt werden. Und dann war das halt so, dass das ja jeden klar war, wenn wir da das machen, dann können wir auch dazu aufrufen. Ne? Und weil sich halt kein anderer getraut habe, habe ich das angemeldet. Und ich habe halt dann auch äh, reingeschrieben, dass ich Cannabis äh, als Medizin nutze und äh, dass ich das auch als Aktionsmittel anmelde. Ne? Bonks, Joints. Also Papier, Joints, Pfeifen, Bonks und alles Mögliche, was man halt nutzen kann, um Cannabis zu konsumieren. Auch Kekse, sicherheitshalber ist reingeschrieben und in Pillenform und Spray. Sicherheitshalber reingeschrieben. Und ähm, jetzt ist es das so, dass man, wenn man sowas anmeldet, kann man online machen in Berlin, dass man dann äh, 48 Stunden warten muss und dann kannst du das bewerben. Ja, solange muss man denen Zeit lassen, falls sie einen einladen wollen oder einem sagen, hey, das darfst du nicht tun. Ansonsten kannst du davon ausgehen, dass es genehmigt ist. Also war es auch so, es hat sich niemand bei uns gemeldet und wir haben angefangen, das zu bewerben, wir hatten ja nicht lange Zeit, es war März und im April ist es ja schon dann haben wir auch das Budget von der Ortsgruppe benutzt für Plakate und für Flyer, weil wir halt auf die Schnelle hatten wir das nicht schaffen können, noch Sponsoren ranzukriegen. Die Anlage hatten wir bekommen von einem Komitee der guten Laune. Dafür haben wir dann auch Werbung auf unserem Flyer da drauf gemacht. Den hat übrigens der Daniel Stinson, der damals noch bei Exzessiv war und im Hanfmuseum und Hanfparade aktiv ist oder war. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist, aber damals war das und ähm, in Zusammenarbeit mit der Hanfparade und dem Teil der Orga-Gruppe von dort haben wir das dann halt gestemmt. Ne? Die hatten halt äh, ein Pavillon und äh, ein Mikrofon und eine kleine Box und ein bisschen Musik, mehr hat man ja nicht am ersten Mal. Und da stand halt dann da... Äh, Stand halt dann genau, stand halt fest, soweit, dass das äh, stattfinden wird. Dann kam halt tatsächlich auch eine E-Mail von der Polizei äh, in der Friedrichstraße. Sie bieten äh, unseren Termin an, wo wir da vorbeikommen können, um halt äh, das Gespräch zur Demo zu führen. Da ist dann der Florian Rister vom Deutschen Arndtverband mit mir zusammen dorthin gefahren. Weil ich ihn darum gebeten habe, ich habe gesagt, ich möchte da nicht alleine hingehen, ich möchte da schon jemanden dabei haben und am liebsten jemanden, der geradeaus reden kann, der nicht rumstottert. Äh, ja, und dann saßen wir da und haben uns nochmal kurz abgesprochen, wie wir das da jetzt vorgehen werden, aber wir bleiben freundlich und schauen jetzt erst einmal, lassen wir uns auf uns zukommen und schauen wir mal, was die Polizei sagt. Ja, dann sind wir da rein, sitzen da, mit zwei Herren in einem Raum. Ich will die Namen jetzt einfach mal nicht nennen, weil das... Äh, Datenschutz, sage ich jetzt einmal, auf dem Video von Sense Media, ähm, wo ein Interview mit mir ge ge geführt wird, bei dem Smoke N, da kann man den Herrn auch sehen, der da kurz mit mir am Quatschen ist in einer Einstellung. Und dann ähm, meinte er gleich vorneweg: Bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen sagen, wir sind auf Ihrer Seite. Wir haben echt sehr lange und ausführlich debattiert und darüber gesprochen, wie wir uns dazu positionieren werden und wie wir das sehen werden. Deswegen möchten wir Ihnen das jetzt nur mal so gesagt haben. Dann sagt der zweite Kollege, also der Kollege von ihm sagt dann so, was halten Sie denn von einem Bauzaun wie bei der, Deu äh, wie bei der Hanfparade? Da gibt es ja für Patienten immer so eine Medical Area, das ist ein Bauzaun mit schwarzer Folie abgedeckt, damit man nichts sieht. Da meinte ich, habe ich so ein bisschen nachgedacht und der, der Florian hat, hat schon irgendwie was anderes gerade wieder am, am Meckern wegen Rechte oder so und sage ich, warte mal. und sage ich, nein, möchte ich nicht, weil uns liegt sehr daran gelegen, dass es jeder sehen kann, dass wir sichtbar, weithin sichtbar im Görlitzer Park stehen und dort Cannabis konsumieren unter ihren Augen. Das ist uns sehr wichtig, dass man das sehen kann. Dann hat er das notiert, ja, okay, und Der andere, ja gut, dann äh, sage ich Ihnen jetzt die Auflagen. Es ist nicht gestattet, äh, Cannabis weiterzugeben, also einen anderen in die Hand zu drücken. Es ist nicht gestattet, äh, zu kaufen, Handel treiben, irgendwie. Und äh, Sie werden einschreiten, wenn Sie sehen, dass irgendjemand Haschisch konsumiert, weil das ist ja ganz garantiert nicht aus der Apotheke habe gesagt, alles klar, und Jugendliche müssen wir immer am Platz verweisen und sie werden da auch einschreiten, wenn da irgendwie Jugendliche dabei sind. Also ja, alles klar, kein Ding. Das waren halt alles an, an Vorschriften, die sie uns gegeben haben. Und dann waren wir auch dann da, die, wie gesagt, die Videos dazu gibt es ja auch auf YouTube, haben da und dann Smogin gemacht. Aber den größten Gegenwind habe ich bekommen von einigen Mitgliedern von Selbsthilfenetzwerk Cannabis als Medizin weil die halt absolut dagegen sind, dass es eine Freigabe für alle gäbe oder dass irgendwie Leute sich treffen und, und gemeinsam ihre Medizin konsumieren. Das ist etwas, was sie auf gar keinen Fall äh, gut finden. Äh. Und dann hatte ich, weil ich ein Aufrufvideo gemacht habe, wo man ihr Logo gesehen haben, äh, sind sie richtig abgegangen wie ein Zäpfchen, was mir einfällt, ihr Logo zu benutzen. Das war aber nur im Hintergrund kurz zu sehen, weil eigentlich hatte ich den Maximilian Plenat da reingenommen, also es war, es war eine Veranstaltung mit dem Max, da habe ich ein Foto gemacht im Hintergrund, was das Bild zu sehen. Ich habe extra invertiert das Bild, damit damit die Farben nicht stimmen, damit man keiner vorwerfen kann, ich würde das jetzt, aber es war, ist halt meine, auch meine Aussage gewesen und der Max hat das so gemacht und ich habe halt da einen Loop reingenommen, damit er halt so winkt. Ich fand das halt cool, weil ich schon, und die haben sich aufgeregt wegen diesem blöden Logo im Hintergrund. Das ging dann so weit, dass nach der Veranstaltung der Herr Grotenherrmann sich bei mir gemeldet hat, bei Facebook: ich möchte doch das Video vom Netz nehmen, weil das halt sein, ja, weil das halt das Logo und so, das ist nicht okay. So, ja, mach ich, Veranstaltung ist eh rum, <lacht> habe ich halt das Logo vom Netz genommen. Das Video, ich habe es auf privat gestellt, sodass es nicht jeder sehen kann. Und, äh, die Aufregung habe ich auch nicht verstanden. Es waren halt schöne Bilder, es war eine schöne Veranstaltung. Den Großteil der Leute, die ich da persönlich gekannt habe, hatten alle Rezept. Und die anderen Leute weiß ich nicht mehr. Ein Jahr später haben wir eine Neuauflage davon gemacht. Da habe ich dann den, den damaligen Leiter, ich denke, was wird er immer noch sein, vom CSC Berlin eingeladen teilzunehmen und teil zu sein von diesem 420-Ding, damit man halt alle Aktiven aus Berlin irgendwie da drin dabei haben, damit jeder äh, Anteil dran hat am Geschichte schreiben. Das zweite Jahr war halt genauso, wir hatten äh, dieses Gespräch halt da und da haben sie uns halt noch weniger Auflagen gemacht, da war halt nur noch wichtig, dass wir darauf achten, dass da keine Jugendlichen sind. Ja. Und sie standen auch wieder im Hintergrund und haben uns in Ruhe gelassen. Wir hatten dann zwei Pavillons. Da kam dann laut dem Polizisten, der dafür verantwortlich war, ähm, auch die Monika Herrmann vorbei. Das ist die Bürger, Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg. Und ähm, sie soll wohl sich beschwert haben, dass es keine Genehmigung gäbe für diese Pavillons. Es war brütende Hitze. Wir sind froh gewesen, dass wir ein bisschen einen Schatten hatten. Es war ganz eine ganz nette Veranstaltung, allerdings hat man da dann echt immer Pro mit Problemen zu kämpfen, weil alles, was wir diesem Herrn da übergeben hatten an Aufgaben, hat er an die Wand gefahren oder mit Absicht nicht erledigt, weil er nicht wollte, dass das richtig funktioniert, ja, war er irgendwie weise nicht. Im dritten Jahr, dann hat er sogar, weil ich nicht mehr angemeldet habe, das dritte Jahr hat jemand anderes angemeldet, hat er denjenigen dann auch noch ähm, dazu überredet, das für den CSC anzumelden und nicht mehr für die äh, Ortsgruppe, als würde das irgendjemand erfahren. Das weiß ja gar keiner, wer das an, für wen es angemeldet worden ist. Wenn man es nicht erzählt, weiß man noch nicht einmal, wer es angemeldet hat. Aber er wollte halt unbedingt... Äh, den DHV ausboten ja, und damit hat er, hat er versucht, weil er nicht an, an den Georg Wurt ran kam, das über die, die Ortsgruppenaktion zu machen. Also der, Er wusste, dass man da unsere ganze Power reinstecken, dass wir alles nur auf diesen einen Tag hin planen und wenn er das so richtig gescheit sabotiert, dass vor auf für Fälle nach hinten losgeht. Ja. Aber er hat es halt nicht geschafft, weißt du, weil... Die Menschen, die es verstanden haben, was wir da machen, nämlich einfach nur, weil wir dazu stehen, eine Veranstaltung, die wir fast mit unserem eigenen Geld tragen und wir nach ein paar Sponsoren suchen und wenn wir die dann gefunden haben, das Geld eins zu eins nur für diese Veranstaltung aufwenden und niemand sich was in die Tasche steckt. Das hat dem Mann nicht gepasst, gell? Aber andere Leute, wie zum Beispiel der Michael Lane, der hat sich gemeldet und gesagt: Hey, ich möchte gern bei euch spielen, kostenlos. Ihr müsst es mich nicht bezahlen. Michael Lane, der hat da, äh, weiß nicht, wie viel Platz hat er da gemacht hat bei diesem, irgend so einer im Fernsehen. Er ist ein bekannter Sänger eigentlich. Und äh, ich verstehe nicht, dass, dass da einer dagegen macht, nur aus persönlichen Sachen, weißt du? Da ging es nicht ums Geld, da ging es nicht darum, groß hinzuschreiben, oh, das ist die THV-Ortsgruppenaktion. Nein, darum ging es gar nicht. Natürlich habe ich dann auch beworben in der Ortsgruppe und es stand jedem frei, in seinem auch das zu bewerben und es so darzustellen, als, als wäre es ihr Ding. Das ist doch mir egal. Weißt du, was ich meine? Die Ra Erreichbarkeit ist doch viel größer, die Reichweite ist riesiger, wenn ich mehrere Leute drin habe, die alle ihre eigenen Reichweiten haben und jeder kann die Nutzen dafür und mehr Leute sind zu erreichen. Ich habe das hat ein sind so lange genervt mit meinen Kommentaren und äh, Einladungen zu diesem Event, dass sie tatsächlich vorbeigekommen sind und da versucht haben, das dumm darzustellen, aber es halt einfach nicht geschafft haben, weil man sich dumm darstellen kann. Das sind, ja, das, Preise sind hoch, ja klar, aber ich hatte mal einen an der Bier Trinkt, wie viel ein Kasten Bier, was kostet der, wenn man weggeht, dann am Abend, was zahlt man dafür? Es kostet auch alles einen Haufen Geld. Ja, und, und ich fand es halt schon merkwürdig, weißt du, dass der so dagegen gemacht hat und am Ende haben wir dann so gestritten, dass er jetzt beim letzten Mal nicht mehr mitgemacht hat. Er hat sich dann rausgehalten ich habe dann mich auch rausgehalten nach dem Streit habe gesagt: Okay, äh, brauche ich nicht. Ne? Ich habe keine Kraft für so einen Schmarrn, ich bin ein kranker Mensch und meine Energie, wenn ich reinstecke, dann für die Legalisierung mache ich gerne, aber gar keinen Fall habe ich irgendwie, weil äh, einer meinte, er muss so eine Schwanzverlängerung haben oder Schwanzvergleich haben, dass er dann glaubte, hey, er muss mich da am Pieseln. da habe ich keinen Bock drauf. Und es war auch so, dass die letzte Veranstaltung dann äh, ganz gut über die Biene lief, das war dann auch wieder so eine Kooperation zwischen der hvo ortsgruppe und... Ähm, Hanfmuseum und Hanfparade und eben diesem CSC Berlin, aber eben nicht mehr mit diesem Anführer zu dem Zeitpunkt, sondern zu mit einem anderen Kollegen. Den Namen möchte ich jetzt auch nicht nennen, weder den einen noch den anderen, weil ich möchte niemanden schlecht machen, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, dass es Leute gibt, die nicht verstanden haben, dass wir da gerade ein Vakuum besetzen wollten, und einen Ist-Zustand herstellen, dass man das nicht immer einfach so wegnehmen kann, ohne in der Presse dazustehen wie ein Vollhonk. Verstehst du? Die müssen uns das immer wieder machen lassen, weil man sonst, man kann es nicht einfach als Einschränkung mit der Polizei da reingehen, wie ihre. Das ist unmöglich. Also das kann man schon machen, aber wie schaut denn das dann aus, nach außen hin? Was ist denn das für ein Zeichen? Polizeistaat? Ja, Ganz sicher nicht. Wenn man dazu dann im Vergleich das Oktoberfest anschaut, wenn ich da einfach nur einen Tag um 16.20 Uhr äh, Viertelstunde lang reinschaue, möchte nicht wissen, was in dieser Viertelstunde passiert. In der Viertelstunde, wo wir im Görlitzer Park einsmoken. Und nichts passiert. Gar nichts. Einfach nur ein angenehmer Tag, wenn wir Glück haben, haben wir schönes Wetter. Ja. Aber ich finde, das ist diese Ungleichbehandlung einfach nicht wert. Was mich am allermeisten aufregt, ist es halt dann, wenn du endlich was geschafft hast, dann kommt einer von eigenen Leuten und dann haut er die Beine weg oder, oder weißt du, nicht. Zum Beispiel, ich stehe da, unterhalte mich beim ersten Smoking mit dem Beamten, der dafür zuständig war, dass das alles ordnungsgemäß abläuft. Und dann sagt er, ja, das ist halt so, wenn man das Gesetz ganz genau anschaut, dann liegt es in der Hand von einem Polizisten, wie der Verlauf geht. Wenn er einen Patienten kontrolliert und der Patient sagt, ja, das habe ich aus der Apotheke, ich habe es verschrieben bekommen, ist er nicht verpflichtet, einen Nachweis zu erbringen, sondern die Unschuldsvermutung gilt in Deutschland und der Polizist ist an der Reihe, Beweise zu finden, dass es eben nicht so ist und muss es wie gerichtsverwertbar nachweisen, dass es nicht so ist. Und das machst du mal, wenn da einer steht mit 3 Gramm, wo doch die Regel heißt, bis zu 10 es eingestellt. Warum sollte der sich denn da diesen ganzen Stress ans Bein binden? Das ist ganz logisch. Ja? Und dann sagt einer, ein pa Patient, der da auch mitgemacht hat damals, sagt er doch, ja, ja, aber wir können es doch beweisen. Und zieht da einen Opioidausweis raus, dann einen Cannabinoidausweis, den er von dem SCM da hat, von dieser Selbsthilfegruppe. Und einen neuen Cannabinoid-Ausweis von, von einer anderen Firma, die es halt auf dem Markt geschmissen hat. Die sind alle drei rechtlich nicht bindend. Ja, man kann es da natürlich drauf stehen haben, was der Arzt dann verschrieben hat, mit Arztstempel und allem Pipapo, so dass du halt äh, nachweisen kannst oder, oder deine Aussage mehr Druck nachgeben kannst. Also du kannst sagen, ja hier, ich krieg's verschrieben, da schau her, ich kann es beweisen. Oder eine Kopie vom Rezept oder eine Quittung aus der Apotheke oder irgendwas. Möchte der Polizist dich ärgern, dann interessiert ihn das einfach nicht. Weil es kann ja alles gefälscht sein. Photoshop hat jeder daheim. Oder äh, sonst irgendwie Missbrauch. Wenn er will, nimm das der da weg. Punkt. Und du kannst nicht großartig was dagegen machen ohne Anwalt. Da musst du extra einen Anwalt nehmen und das wird dann erstmal in der man Das kriegst du schon irgendwann wieder, wenn es verfallen ist wahrscheinlich. Den Stress werden sie sich in Berlin nicht geben. Das war mir einfach ganz klar. Und der Polizist hat es mir auch ganz klar gesagt. Es liegt an dem, wie man mit dem Polizisten dann auch spricht. Also wenn du dich anständig verhältst und jetzt da nicht irgendwo gedillt hast, sondern tatsächlich bloß ein Joint hast oder Pfeife oder geringe Menge, echte geringe Menge, zwei, drei Gramm, da ja, werden sie nicht großartig was machen. Ja, du bist weit unter der Grenze, wenn du volljährig bist und nicht irgendwo vor der Schule geköpft hast. Dann tut man da nichts. Aber ich weiß halt nicht warum, dass er diese Dinge rausgeholt hat. Wieso muss er sich denn da so profilieren? Der Polizist sagt es ihm auch so rechtlich gar nicht bindend, aber er, na, aber, ich kann ja noch, und dies und das und jenes. Und hey, so, Alter, kapierst du nicht, dass es eigentlich genau ums Gegenteilige geht? Um dieses Verhalt anständig da passiert da nichts, zu entgegen, wie man es in Bayern macht. Ja. Egal wie wenig du gehabt hast, immer suchen könnt er mehr finden. Verstehst? Das ist Denken einfach. Ich habe es nicht kapiert, wieso er sich da so profilieren muss. Es war unnötig. Auch selbst wenn die Dinger jetzt da neu, äh, dass man die einführen könnte, weil es irgendwie eine Gesetzesänderung wäre da nötig dafür. Ja. Aber warum sollte man sich da so registrieren und das ganze, warum? wenn hm. Autofahrer kann ich es wiederum verstehen und in anderen Bundesländern auch. Aber doch nicht, wenn ein Polizist vor mir steht, der sagt so und so und so kann das sein. Da sagt es mir doch schon, wie ich mich zu verhalten habe. Ja? Und die Gesetze sind eindeutig in Deutschland, da kannst du machen und deuten, was du willst. Lieber Mensch aus der CDU, <lacht> falls du das siehst, da gibt es nichts zu deuten. Vor Gericht sind alle gleich. Menschenwürde, Paragraph 1 vom Grundgesetz und ich, äh, ja, eigentlich nur das Grundgesetz brauchst du darauf anwenden und dann ist alles klar. Persönliche Entfaltung etc. pp. dazu gehört da einige Leute vielleicht auch Cannabis. Und das musst du halt als CDU-Länder in deinen Schädel reinkriegen. So wie bei dir das Bier ist, ist bei mir der Joint. Punkt. Aus. Sollen wir nicht weitermachen. My mother, she once told me, son, you do the best you can. Came to me and said, Hard work good and hard work fine, but first take care of him. And that's why I smoke two joints in the morning, I smoke two joints at night, I smoke. Enjoy. and then I smoke tomorrow hey. I smoke two joints when I play video games and hit every 10,000 points. I smoke two joints in times of peace, in two